Ich weiß, wo du gehst. Ich weiß, ich weiß, wo du gehst. Ich weiß, wo du gehst, wo du auf 'ne Party gehst. Ich weiß, wo du gehst. Ich weiß, ich weiß, wo du gehst, wo du ohne mich wo du auf 'ne Party gehst.